Es ist mal wieder ein Video über Drogen in den Trends, das ich kommentieren muss. Der YouTube-Kanal Liquid Himmel hat vor kurzem ein Video hochgeladen mit dem Titel Tagesschau macht E-Dampfer zu kiffern. In dem Video regt sich der gute Phil von Liquid Himmel darüber auf, dass es auf der Tagesschau einen Beitrag gab, wo darüber berichtet wird, wie sich jemand mit Cannabis therapiert. Und ähm, bei diesem Beitrag sieht man eben, wie dieser Cannabis-Patient an einer E-Zigarette zieht. Und dieser Beitrag ist seiner Ansicht nach Propaganda gegen die E-Zigarette, weil der ARD-Zuschauer ja jetzt denkt, dass man mit einer E-Zigarette auch Drogen konsumiert. Die Tagesschau suggeriert hier tatsächlich, dass mit... E-Zigaretten mit E-Dampfgeräten Drogen konsumiert würden. Ich hätte meine Kritik ja gerne belassen auf einen Kommentar unter dem Video, aber die Kommentare sind ja leider ausgestellt. Der erzählt uns was von Propaganda und macht dann die Kommentare unter seinem eigenen Video aus. Dass die Leute ja auf keinen Fall durch die Kommentare erfahren, was für ein Unsinn in dem Video gelabert wird. Die Propaganda geht weiter. Das könnte man deutlich eher als Propaganda klassifizieren, als diesen ARD-Beitrag. Erstens mal ist Nikotin auch eine Droge, also es werden tatsächlich hauptsächlich Drogen in E-Zigaretten konsumiert. Die meisten E-Zigaretten-User werden wohl so Nikotin-Liquids mit ihrer E-Zigarette verdampfen, aber es werden damit auch andere Drogen verdampft. Warum gäbe es sonst E-Zigaretten zu kaufen, die von vornherein mit Hanf-Liquid befüllt sind? In dieser E-Zigarette befindet sich das legale Cannabinoid-CBD und diese Dinger werden immer populärer auf hanf gibt es mittlerweile etliche Stände, die sich nur mit solchen CBD-E-Zigaretten befassen. Aber man kann auch Liquid mit dem Cannabinoid THC herstellen. Und der einzige Grund, warum das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, ist, weil THC noch illegal ist. In Colorado, wo es legal ist, kann man sich schon ohne Probleme THC-Liquid kaufen. Und mit Sicherheit basteln sich das auch die ersten Deutschen zusammen. Und ich denke, es ist wahrscheinlich, dass der Typ in dem Beitrag einer davon war. Aber diese Erklärung ist natürlich zu einfach, also muss es Propaganda gewesen sein. Ich meine, wie stellst du dir vor, dass das abgelaufen ist, wenn das Propaganda war? Hey, da du eine Krankheit Hast, die du mit Cannabis therapierst, wirst du doch bestimmt bei unserem Beitrag zu Cannabis als Medizin dabei sein. Ja, gerne, warum nicht? Wunderbar, kannst du bitte für den Beitrag noch hieran ziehen? Hä? Hä warum? Ach, das ist nur für unsere Anti-E-Zigaretten-Propaganda. Oh cool, da bin ich natürlich sofort dabei. Außerdem, wenn du da kein Video darüber gemacht hättest, wäre es dem Laien gar nicht aufgefallen, dass es sich dabei überhaupt um eine E-Zigarette handelt. Das hätte ja genauso gut ein Vaporizer sein können, der wirklich fast ausschließlich für den Graskonsum verwendet wird. Hier schaut mal, wie ähnlich die aussehen können. Eins davon ist eine E-Zigarette und das andere ein Vaporizer. Denkt ihr wirklich, ein Laie könnte da den Unterschied feststellen? Zusätzlich kommt es im Video so rüber, als würde Phil es als größte Beleidigung auffassen, dass man E-Zigaretten-User vergleicht mit Cannabis-Usern. Und das ist eine absolute Sauerei. Man kann es nicht anders sagen. Wir sind doch nur E-Zigaretten-User und keine bösen Kiffer. Wenn man schon nicht weiß, dass man mit E-Zigaretten auch THC verdampfen kann, hätte man es ja wenigstens nicht so krass formulieren müssen. Man hätte sowas sagen können wie, ja... E-Zigaretten konsumieren und kiffen ist jetzt nicht das gleiche und nicht direkt so ah, oh, das ist eine Unverschämtheit, dass man diese beiden Dinge in Verbindung miteinander bringt. Ich weiß schon warum manche E-Zigaretten-User sich darüber aufregen, wenn E-Zigaretten in Verbindung mit Drogen wie Cannabis gebracht werden. Die befürchten dann, dass aufgrund dieser Verbindung, weil ja Cannabis illegal ist, es noch strengere E-Zigaretten-Gesetze geben wird. Wenn die Gesetzgeber wirklich so denken würden, warum sind dann Bongs noch nicht verboten? Warum verbietet man keine Longpapes? Also liebe E-Zigarettenfreunde, akzeptiert die Realität, es können viele unterschiedliche Drogen in einer E-Zigarette konsumiert werden. Überwiegend werden mit E-Zigaretten noch Nikotinliquids verdampft, aber einige verdampfen eben auch Kana-Liquids, THC-Liquids, CBD-Liquids, DMT-Liquids und weitere. Dieses Video ist jetzt übrigens nichts gegen dich persönlich, Phil. Damals, als ich mir meine E-Zigarette ausgesucht habe, habe ich mir auch viele Videos von dir angeschaut. Die waren auch sehr hilfreich für mich. Du kennst dich wirklich gut aus in Sachen E-Zigaretten, aber ich musste einfach sagen, dass dein Beitrag zur Tagesschau einfach nicht gut war. Bewertet dieses Video mit 5 Sternen und wenn nicht nur ein Mind und auch ein Mind 3000 abonniert diesen Kabal.